Thank Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage, die wir oft hören. Und die Kurzzusammenfassung ist, wir sind eine Hochschule ohne Professoren, ohne Vorlesungen und dadurch auch konsequenterweise ohne einen staatlich anerkannten Abschluss. Denn wir gehen wirklich auf Kompetenzlernen und nicht auf Zertifikatlernen. Das heißt, bei uns sitzen die Studierenden ab Tag 1 an der Programmieroberfläche und bekommen sehr, sehr viel Praxis und lernen durch ähm, projektbasierte ähm, Aufgaben, die sie alleine und in Teams ähm, recherchieren und sich quasi so langsam, aber sicher vorarbeiten, immer komplexere Projekte machen. Idealerweise entsteht da so ein lernflow gefühl wo man eben ähm, ne, immer wieder weiter gefordert wird, aber auch nicht zu viel und nicht zu wenig, dass es nicht langweilig wird. Und äh, so ja, entsteht eine hohe Community-Gedanke und ähm, eine sehr ausgeglichene Form, würde ich sagen, von Peer-Learning. Das heißt, äh, man bekommt das Wissen nicht von einem, äh, einer Autoritätsperson, einem Professor, der, mit dem man dann auch entsprechend interagieren muss, sondern bei uns äh, sind alle Lerner. Äh, auch gleichzeitig äh, Vermittler von dem Wissen, weil sie dann eben ihre Aufgaben abgeben und dann eine Kommilitonen, Kommilitonin treffen, der oder dem sie das vorstellen und äh, der Kollege, die Kollegin stellt dann entsprechend Fragen und so ähm, ja, lernt man eigentlich gemeinsam durch Erklären und durch Zuhören bei äh, den Mitstudierenden. Also ich glaube, dass es tatsächlich unheimlich schön und wichtig ist und auch ein Alleinstellungsmerkmal jetzt im Vergleich zum klassischen Hochschulbereich dass wir überhaupt keine Zertifikate vorher verlangen. Also bei uns kann wirklich jeder ab 18, ob das ein Geflüchteter aus Ukraine oder Afghanistan oder woher auch immer ist, Leute, die ähm, einfach keine Papiere haben, weil sie sie verloren haben, etc. etc. Bei uns kann jeder auf die Webseite gehen, die... Ähm, zwei Vorauswahltests machen. Da geht es um algorithmisches Denken. Also wir sind ganz explizit auch ohne Programmiervorkenntnisse zugänglich. Und ähm, ja, also da merken die Lernenden, die Kandidaten schon von selber, ob das was für sie ist. Ne? Der, ähm, diese Auswahltests am Anfang sind zum Beispiel komplett ohne irgendwelche Instruktionen. Das heißt, man sitzt einfach auf einmal da und muss es ausprobieren. Und da merkt man schon mal, ob dieses explorative Lernen, ja, ich probiere es jetzt mal und dann funktioniert es erst mal zehnmal nicht. Und dann hat man aber auch das Erfolgserlebnis, dass es weitergeht. Ne? Und hat man diesen Biss, hat man diese ähm, ja, äh, Persistence, sich da durchzukämpfen. Äh, und die, die das dann schaffen, also bis zu einem gewissen Level zu kommen, verraten wir natürlich nicht, wie weit das gehen muss, aber man muss nicht alle insgesamt 14 Stufen erreichen, sondern das langt, wenn man zeigt, dass man in diesem Denkmodus drin ist, dann wird man eingeladen zu dem vierwöchigen Bootcamp. Da kann ich vielleicht mal die Zahlen nennen, laden wir so ungefähr 450 Studierende in drei Sessions 150 Studierende ein und zum Schluss kommen dann... 150 Studierende dabei raus. Das heißt, ungefähr ein Drittel ähm, wird dann bei uns Student. Und äh, auf deine Frage bezogen, ist das das Erfolgsrezept? Ich glaube schon, dass es ein wichtigen, äh, wichtiger Aspekt ist, dass man das mal zusammen ausprobieren kann. Denn äh, klar, ne, es gibt ganz unterschiedliche äh, Persönlichkeitstypen, Lernertypen. Und es gibt ehrlich gesagt auch unterschiedliche Reifegrade, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben also Studierende zwischen 18 und 58. Und je nachdem, wie reif man ist, ist man vielleicht auch eher schon in der Lage, die Disziplin zu haben, die Selbstorganisation, die Motivation, um in so einem sehr offenen Umfeld, das ist ja sehr, äh, liberal und äh, selbstbestimmt, wenn man entscheiden kann, ne, es gibt keine Vorlesung, du, du lernst, wann du lernen willst, du machst die Fortschritte dann entsprechend so, wie du dich selber organisierst. Das äh, liegt nicht jedem. Ich glaube, dass jeder die Anlage hat, das zu tun. Also ich würde nicht sagen, dass wir jetzt eine besondere Art von Menschen da aussortieren. Aber klar, ähm, wir fangen jetzt nicht ähm, bei null an, zumindest die Motivation muss sehr hoch sein, Uh, umso weniger uh, Vorerfahrung man hat, umso uh, mehr uh, Commitment, umso mehr muss man sich dann auch wirklich auf die Sache einlassen. Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Ich glaube, dass Software Engineering im Speziellen, aber das trifft auf sehr viele Disziplinen zu, vor allem eine Praxis ist. Also wirklich ein Handwerk, wo es darum geht, nicht theoretisches Wissen zu haben oder eine unheimliche Fülle an Hintergrundinformationen quasi und einem Verständnis unbedingt, sondern es geht ganz konkret darum, Probleme zu lösen. Das heißt, den projektbasierten Ansatz, wo es wirklich darum geht, Dinge zu schaffen und selbstständig Probleme zu lösen, das wäre mir ein großes Anliegen. Ich glaube auch, dass das Konzept des Flipped Classrooms, also die, der Ansatz, dass die klassische Wissensvermittlung, also die Vorlesung oder äh, das Erklären von Konzepten. Das kann sehr gut aus der Dose passieren. Da kann man eigentlich sich die besten ähm, Dozenten, äh, Professoren raussuchen, die aufnehmen. Und dann kann das jeder in seiner eigenen äh, Geschwindigkeit und gegebenenfalls auch Wiederholungen äh, reinziehen. Und dann kommt man zusammen in den ähm, Lerninstitutionen, um gemeinsam was äh, daraus zu machen um das zu hinterfragen und zu diskutieren und nicht, um äh, sich anderthalb Stunden Vorlesung äh, reinzuziehen. Das äh, wäre der zweite Aspekt. Und äh, dann glaube ich, dass tatsächlich äh, mein Hintergrund äh, ist ja zunächst in Wirtschaftsinformatik gewesen, dann habe ich so oft warum gefragt und in Philosophie promoviert. Und ich glaube, dass äh, das Selbstverständnis der äh, Lernenden, na, wo wollen die hin, ähm, völlig unterbelichtet ist im momentanen Bildungssystem. Das wird alles so einfach äh, äh, ein bisschen äh, one size fits all. Ne? Alle kriegen das Gleiche vorgesetzt. Die Frage, was jemand machen will, taucht immer mal wieder nur so am Rande auf. Ich glaube, dass für alle Studierenden, egal ob Software Engineering oder äh, Rechtswissenschaften oder was auch immer, äh, ne? und ein und also damit meine ich ein wirklich strategisch und, und gut aufgestellter Dialog mit ganz vielen darüber, was willst du mit deinem Leben machen, was ist dir wichtig, welche Fragen hast du, die, die, die dich auch da nach vorne bringen. Eine ganz andere Motivation und dann auch ähm, ein anderes, äh, einen anderen Fit, eine andere Passgenauigkeit der ähm, ja, Professionen und der Ausbildung, die man dann entsprechend auch verfolgt, mit sich bringt. Das wären mal drei Aspekte. <lacht> Ja, also ich glaube, dass äh, der, der finanzielle Aspekt äh, übrigens äh, überhaupt nicht so ist, dass man sagen könnte, wir wären äh, gut ausgestattet und die äh, öffentlichen Hochschulen wären nicht so gut ausgestattet. Ich glaube, unser Budget ist pro Student deutlich geringer, als äh, das bei öffentlichen Hochschulen der Fall ist. Ähm, und was, könnten, was könnte man sich da abschauen? Also tatsächlich glaube ich, dass... Ähm, wir spätestens seit Mitte der 90er Jahre die größte Wissensdatenbank der Welt, immer weiter in co kreation gemeinsam aufbauen, das ist das Internet. Und der Umgang mit dem Internet in Lehre und Forschung ist meiner Meinung nach noch recht hemmärmelig. Dazu habe ich übrigens auch promoviert, das ist genau mein Thema gewesen, wie diese... Ja, meiner Meinung nach Paradigmenwechsel verursachende Innovation des Internet sich auf Universitäten auswirkt. Und die Beobachtung ist sehr punktuell. Es gibt ganz viele Professoren und Akteure, die das dann in ihrem jeweiligen Umfeld vorantreiben. Aber der, der strukturelle Wechsel, dass es eben viel mehr darum geht, ähm, Wissensprojekte, ja, Wissensanwendungen zu planen und umzusetzen und das strukturiert zu tun und insofern äh, lernen, lernen ja, oder das Internet nutzen, lernen und die Umgebung, die um einen rum ist, äh, äh, dafür zu nutzen, um äh, Ergebnisse zu produzieren, die äh, auf guten Dingen aufgebaut sind. Ich glaube, dass sind so Grundkomponenten, ich habe es vorhin mit, der, äh, mit dem guten Leben, ne, die Frage nach dem guten Leben, dass jeder Einzelne sich stellt. Ich habe das Gefühl, man äh, könnte noch mehr, als es der Fall ist, in Hochschulen ähm, zwischen Metafähigkeiten und äh, konkreten Fachfähigkeiten unterscheiden. Was nicht zuletzt dazu führen würde, dass eben in diesen äh, allgemeineren Studienaspekten äh, ganz transdisziplinäre, multidisziplinäre äh, Szenarien entstehen und eben dieses, äh, ich sag jetzt mal provokativ, Fachidiotentum, ne, dass man immer tiefer in seine Ecke reinschaut und äh, nicht rechts und nicht links. Das scheint mir auch eine Entwicklung äh, der letzten 100, 150 Jahre jetzt ehrlich gesagt äh, zu sein, die äh, hoffentlich schon ihren Wendepunkt äh, erfahren hat, in indem äh, Eben genau die erdenden, die ähm, ja, ehrenden, die, äh, die Rahmenbedingungen schaffenden Aspekte wie äh, Partizipation zum Beispiel äh, in den Organisationen nochmal eine ganz neue Dimension kriegt, nicht zuletzt äh, in dem politischen Umfeld, was wir jetzt in den letzten Monaten äh, erleben, wo äh, die, die Frage nach einer demokratischen Konstitution und äh, innerhalb einer demokratischen Gesellschaft als Hochschule zu agieren, nochmal eine ganz neue ähm, Relevanz bekommt und damit hoffentlich eben auch solche Dinge wie, ähm, im Englischen würde man das Citizen Literacy nennen, ja? also dass man sich als Bürger oder als Teilnehmer von einer Organisation von einer Hochschule engagiert, dass solche Punkte mehr in den Vordergrund äh, gedrückt werden. Grundsätzlich, ähm, ist das Ergebnis meiner Studien gewesen, dass ein äh, philosophisches Verständnis von Entrepreneurship äh, ganz hilfreich ist, um äh, in dieser sehr komplexen, sehr vielfältigen Welt äh, voranzukommen. Und insofern, äh, das ist jetzt eher ein persönliches Statement als ein Vergleich zu, von der 42 unbedingt, aber äh, das den Studierenden zu vermitteln, dass sie eigentlich alle Unternehmer ihres eigenen Lebens sind ne? und das nicht als einen wirtschaftlichen Aspekt nur zu sehen, sondern äh, ich würde Entrepreneurship ganz sicher auch in der Kunst verorten, in der Politik verorten, in der Familienplanung verorten. Ne? Wie äh, denkt man über Opportunities und Risiken und äh, ja, vielleicht auch äh, gewisse äh, ja, gemeinsame Unternehmungen danach? Und das hat sich als ein äh, fruchtbarer ähm, Gedanke oder ein fruchtbares Framing bewiesen und äh, macht viel Spaß. Nochmal ganz konkret, weil du gefragt hast, ähm, ne, Hochschulen von der 42, was bei uns tatsächlich, glaube ich, äh, sehr gut funktioniert, ist ähm, die Skalierbarkeit von äh, curricula zu ermöglichen, indem man äh, die äh, online anbietet und äh, dann durch ganz viele unterschiedliche Akteure weiterentwickelt. Also äh, unser Curriculum äh, wird zwar koordiniert durch die Zentrale in Frankreich in Paris, es kommen aber Inputs, neue Projekte von allen Schulen weltweit rein und die sind dann jeweils auch für alle Schulen weltweit zugänglich. Das hat natürlich den Vorteil, dass eine 42-Ausbildung in Seoul genauso gut ist wie eine 42-Ausbildung in Sao Paulo, in Marokko oder in Finnland. Und das ermöglicht natürlich eine tolle Mobilität. Die Studenten können bei uns völlig problemlos von einem Campus zum anderen wechseln, nachdem sie das Grundstudium abgeschlossen haben. Und es ermöglicht eine deutlich schnellere Entwicklung und Anpassung auf neue technische Gegebenheiten, die natürlich gerade in der Informatik entscheidend sind. Naja, jeder ähm, Absolvent steht ja für sich alleine. Ne? Insofern jetzt zu sagen, die sind alle besser. Ich glaube, wir haben das komplette Spektrum. Ähm, von wirklich absolut sehr, sehr guten ähm, Entwicklern, die auch mit einer enormen Geschwindigkeit vorangehen, bis zu ähm, Leuten, die sich unheimlich was trauen ne? und zum Beispiel in der Mitte ihres Lebens nochmal was ganz Neues anfangen zu coden, ja? äh, die aus... Äh, wie gesagt, wir haben einen Studierenden äh, aus Afghanistan, ja, wo man wirklich sagen muss, dass der überhaupt den Zugang zu den Computern so weit hatte, dass er ähm, diese, äh, diese Fähigkeiten hat, ähm, ne, da einzusteigen, ist schon enorm. Das heißt, da hat, muss man auch realistisch andere Erwartungen haben, ne, wie weit äh, dann die Ausbildung geht und wie hoch der, das Abschluss, die Abschlusskompetenz ist. Konkret in Bezug auf, aufs Code. Ne? Denn was ich glaube, was alle 42er haben, und das halte ich tatsächlich für einen äh, Wettbewerbsvorteil, ist ein äh, sehr fortschrittliches, pragmatisches, problemlösungsorientiertes Mindset. Die, du kannst einem 42er eine Aufgabe geben, und äh, der braucht da keine Schritt-für-Schritt-Erklärungen und Händchen halten von äh, der Chefin oder dem Chef sondern ähm, die, die organisieren sich, nee, ähm, neudeutsch sagt man, äh, ne, die übernehmen Ownership für ihre Projekte und die probieren erstmal und produzieren was und fragen dann nach Feedback und was man vielleicht noch besser machen kann. Eine sehr gute Feedback-Kultur bei uns. Ähm, alle sprechen natürlich Englisch, das heißt, sind international gut einsetzbar. Ne? Eine, eine Teamfähigkeit, in ganz diversen Teams äh, zu sein, was uns hier sehr wichtig ist in Wolfsburg. Und dann auch in Berlin ist das Thema Verantwortung ähm, auch übernehmen im ethischen Sinn. Man kann nicht einfach als Techniker sagen, äh, ich habe nur die Anweisungen äh, von äh, der Spezifikation umgesetzt. Man muss sich fragen und das dann auch zur Sprache bringen, wofür wird die Technik eingesetzt. Also in solchen Bereichen, glaube ich, äh, ist es was Besonderes, ein 42-Absolvent äh, zu sein und äh, sich am Arbeitsmarkt zu beweisen, Egal, ob man jetzt ne, schon zehn Jahre äh, programmiert hat und das mehr als eine Formalisierung nochmal seiner Fähigkeiten betreibt oder ob man vom Scratch angefangen hat. Das, äh, ein ganz wichtiger Aspekt bei 42 ist, dass man immer zurückkommen kann. Das heißt, äh, du kannst lebensbegleitend ne, vielleicht einen ersten Job anfangen, den ein paar Jahre machen, dann kommst du nochmal für ein, äh, ein halbes Jahr, für ein Jahr, machst eine Spezialisierung in einem anderen Bereich. Suchst dir dann da einen Job. Probierst das aus. Das ist eine super Frage. Und ähm, du hast schon zu Recht ein bisschen überlegt, kann man ein Standardstudium sagen, denn ich hatte ja bemerkt, es ist sehr ähm, studentenzentriert und ähm, basiert darauf, wie viel Zeit und ähm, wie viel Vorwissen die Studierenden äh, einbringen können. Aber generell kann man, glaube ich, sagen, es ist ähm, ein ungefähr ähm, einjähriges bis anderthalbjähriges Grundstudium. Das ist auch wirklich für alle gleich und ähm, auch international gleich, über alle ähm, mehr als 30 Locations hinweg. Wir sind ja Teil von einem internationalen Netzwerk mit ähm, fast 14.000 Studierenden, die jetzt gerade äh, in, diesem, in dieser Form dran sind. Nach dem Grundstudium geht es in ein sechsmonatiges Praktikum, was sich die Studierenden komplett selber aussuchen. Natürlich sind unsere Partner ähm, da äh, Kernanbieter äh, von solchen Praktikumsplätzen. Ja, aber äh, es gibt also keinerlei Verpflichtungen durch die Unterstützung, die wir zum Beispiel von Volkswagen, aber auch von Microsoft, von SAP, von T-Systems, von Google, von verschiedenen Akteuren bekommen. Jetzt in Berlin haben wir noch Bayer dazu bekommen, was ich ganz spannend finde und damit nochmal diesen ganzen Digital Health Aspekt mit im Portfolio zu haben. So, also sechsmonatiges Praktikum, was ganz spannend ist, zwei Drittel von den äh, 42-Praktikanten bekommen nach dem ersten Praktikum schon ein Jobangebot. Einfach weil die gut mitdenken, sich einfügen in das Team, ne, auf äh, Feedback reagieren, Ownership übernehmen, etc. Und ähm, wir haben aber das Glück, dass nur ein Drittel ungefähr das Jobangebot annimmt. Äh, mit denen sind wir auch total happy, die können immer wiederkommen, aber... Ähm, mit denen können wir natürlich nicht direkt weitermachen, denn im zweiten Teil des Studiums gibt es äh, Spezialisierungen. Wir sind jetzt gerade dabei, die noch ein bisschen äh, klarer zu clustern und um wirklich zu sagen, okay, äh, das ist die Spezialisierung für Game Development, eine Spezialisierung für Cybersecurity, eine Spezialisierung für ähm, künstliche Intelligenz, eine äh, für Operating Systems und dann was wir besonders spannend finden, eine für Automotive und Mobility. Wir sind ja in Wolfsburg und auch in Berlin nah mit den verschiedenen Marken und Aktivitäten des Volkswagen-Konzerns angebunden, beziehungsweise haben da Freunde und Kollegen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen speziell für die Softwareentwicklung in diesen Bereichen eine Spezialisierung entwickeln. Und äh, das ist vielleicht auch gerade nochmal für die äh, eure Hörer und äh, Zuschauer äh, relevant, denn wir haben ein äh, Fellowship-Programm aufgesetzt, in dem äh, Experten aus Wissenschaft und Praxis sich bei uns andocken können. Das ist also sehr niedrigschwellig äh, aufgesetzt, um eben möglichst breit die Möglichkeit zu geben, ja, ich möchte mal vorbeikommen, vielleicht ein Mentoring von so einem äh, jungen Software-Talent übernehmen und damit eine Verbindung zu mir in die Firma bauen oder äh, ich bin ähm, irgendwo in einer, in einer Universität oder einer anderen Hochschule tätig und würde mir das gerne mal angucken, wie das hier so funktioniert und vielleicht einen Workshop anbieten, solche Dinge. Das passiert alles mehr noch im Hauptstudium, dass eben ähm, je nachdem, ob man eine Spezialisierung machen will oder mehrere, nochmal zwischen äh, zwei und drei Jahren ungefähr abläuft. Das heißt, ein Studium kann, wenn es sehr schnell durchgezogen wird, bei uns ungefähr 18 Monate dauern und so ungefähr auf Bachelor-Niveau dann ähm, landen oder man macht eben die komplette Spezialisierung und kommt dann ungefähr auf Master-Niveau raus. Die Kollegen in äh, Frankreich haben sich das auch schon entsprechend zertifizieren lassen. Äh, viele hier in dem äh, Zuhörerkreis werden wissen, dass die, äh, Homologation von solchen Zertifikationsmöglichkeiten in Europa noch ein bisschen dauert. Aber wir denken, dass wir da auch bald hinkommen und das dann anbieten können. Ja, also zunächst mal muss ich festhalten, wir kennen uns gut, die Kollegen, die die Code machen ähm, und ich. Und ähm, schätzen uns. Ich glaube, es ist äh, unheimlich viel Platz in dem äh, Feld da, um ähm, in, in sogenannter co ne, sich gegenseitig zu ergänzen, zu kooperieren, aber natürlich auch im Wettbewerb zu stehen. In dem konkreten Fall haben die sich die Kollegen ja entschieden, eine staatliche, An staatliche Anerkennung äh, zu, zu machen. Und das heißt natürlich auch, dass man das ganze Korsett, was da mitkommt, entsprechend bedienen muss. Ähm, grundsätzlich machen die aber auch äh, praxisbasierte Projekte. Ich glaube, die Gamification ist dort ein bisschen weniger ausgeprägt. Wir haben ja nicht nur einen äh, ganz lustigen Namen, der sich auf die auf das Buch Herr halt er durch die Galaxis bezieht und äh, 42 als Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens des Universums und all sowas positioniert und dadurch hat unsere ganze Organisation, glaube ich, so einen gewissen äh, Schalk im Nacken, äh, ist offen für Humor, was ja ehrlich gesagt jetzt kein Zeichen von äh, Hochschulakteuren äh, ist und ähm, die Studierenden ähm, spielen sich ja quasi durch unser Curriculum. Die kriegen Experience Points, auch je nachdem, was sie für Zusatzaufgaben machen oder nicht. Ja, ähm, man äh, kriegt ähm, Karma-Punkte, wenn man sich für die Community einbringt. Also lauter solche Aspekte, die vielleicht eher äh, jetzt von der Online-Community wie bei Wikipedia oder ähm, ähm, Open-Source-Communities, äh, bekannt sind, sind bei uns zu finden. Ich glaube, wir haben einen sehr guten äh, Personalschlüssel, jetzt wenn es äh, um die Kosten geht. Also für äh, die äh, 600 Studierenden, die wir in Wolfsburg als Kapazität haben, 600 werden wir dann noch mal in Berlin haben, äh, haben wir jeweils eine, äh, sechs äh, Festangestellte. Da kommen dann noch mal äh, Zeitverträge dazu, aber das ist so das Kern. Kernpersonal und ähm, das ist, glaube ich, sehr effizient und ähm, trotzdem hochwertig im Sinne von ähm, eben auch einem Servicegedanken bzw. beziehungsweise einer Studentenzentriertheit. Man hat bei, einer, äh, bei anderen Hochschulen manchmal das Gefühl, die Professoren sind wichtiger als die Studenten. Ne? Da gibt es ein gewisses äh, äh, Beziehungsverhältnis, ähm, wo äh, der Student irgendwie... Vielleicht nicht so äh, hofiert wird und ähm, als die entscheidende äh, Komponente der ganzen Sache dasteht, sondern eher wie Bittsteller. Ich glaube, das ist bei uns anders, dass wir sehr äh, offen und äh, unprätentiös und, und ähm, ja, einfach einigermaßen sympathisch mit den äh, Studierenden umgehen und versuchen, deren Probleme mitzulösen oder zumindest Verständnis zu haben und, und in die richtige Richtung zu zeigen.